Ich glaube, ich habe jemand gefunden, der mit mir ein Video drehen will. Oh. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann ihr guckt und herzlich willkommen in 2020. Ja, ich hoffe ihr seid gut reingekommen, habt die Weihnachtszeit gut überstanden, die eventuelle Fresserei, die es da so gibt. Ähm, ja, ich hoffe euch geht es allen gut und ähm, ja, wir legen los mit ein bisschen längeren Video heute direkt. Mh, denn ich habe mir überlegt, ähm, ja, ich wollte noch auf ein paar Fragen eingehen, die mich so erreicht haben, ähm, äh, per E-Mail und so. Und ähm, ja, das Erste war, wann macht ihr oder wann machst du ähm, das nächste Outlaw-Dip-Video? Wann bestellst du wieder? Wann kriegst du die neuen Chargen, die ja offensichtlich gut sind? Naja, also es ist ja so, ähm, ich will das eigentlich schon machen, noch irgendwann. Aber es ist ja auch so, also ich habe ähm, bestellt... Ähm, noch zwei Bekannte von mir haben bestellt, die das eigentlich gar nicht wollten. Aber ich habe die zum Bestellen quasi genötigt, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass es irgendwo in irgendeinem Zollamt auch durchkommt. Uwe hat bestellt. Bei Uwe kam es gar nicht an, bis dato nicht. Bei mir kam es leider trocken und sauer an und bei meinen zwei Kumpels leider auch völlig ausgetrocknet. Ja, daher werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, ähm, denn ja, muss ja auch noch anderen Kram einkaufen zum Reviewen und so und ja, ich habe auch viele E-Mails geschrieben an ähm, ja, Outdoor Deepco, äh, an Ace, die Firma, ob das denn irgendwann vielleicht sicher ist, dass das dann auch gut ankommt. Ich habe leider auf gar keine Frage eine Antwort bekommen ja schade. Und ich muss auch dazu sagen, ich finde es nicht ganz so geil, dass wir hier im internationalen Marktbereich so die Beta-Tester sein sollen. Äh, ja, so lange testen, bis das Produkt dann endlich gut ist. Weiß nicht. Ich verstehe das, dass man Produkte, ja, man muss Entscheidungen treffen. Bringt man es auf den Markt, macht man es nicht. Verstehe ich. Und ähm, ich wünsche dem auch alles Gute mit seinem Zeug. Aber ich muss noch ein bisschen warten, bis ich mir wieder bestelle. Ganz einfach, ja, wenn es für mich ein bisschen sicherer erscheint, dass es auch gut ankommt. Ich weiß, dass es gut sein kann. Ich habe mittlerweile ähm, vom Bekannten aus den USA, der quasi in Deutschland zu Besuch war, was mitgebracht bekommen. Das war ganz gut und frisch und so, aber ja, muss noch ein bisschen warten. Ja, das wollte ich nur mal loswerden und dann ähm, hatte ich noch, äh, ich kann noch mal gucken, von ähm, ach ne okay das scheint ein klarer Namenszug nicht ähm, ja die Frage war ähm, einfach ja ähm, von wem werdet ihr gesponsort wer schickt euch denn äh, den Dip und den Snooze die ganze Zeit bei Uwe ähm, und ich habe es glaube ich vorher schon fast beantwortet es gibt niemand der uns Zeug für Umme schickt <lacht> Also Es ist nicht so, dass wir dass wir hier irgendwo äh, ja, Sponsoren haben, die uns das Zeug dann irgendwie zukommen lassen zum Reviewen, zumindest in 99,9 der Fälle, seit ich dabei bin, <lacht> gibt es das nicht. Also wir kaufen das Zeug schon selbst und gucken, dass wir es rankriegen und ähm, ja, also wir werden nicht gesponsert oder bevorzugt oder Irgendwas ist eigentlich auch ganz gut so. Ähm, ja, denn so kann man ein bisschen neutraler bleiben. Ne? Hat ja nicht so den Zwang, irgendwas Gutes sagen zu müssen. Ähm, ja, also wir shoppen uns jetzt euch selbst, dass ihr das auch mal wisst. Weil die Frage hat mich nicht nur einmal erreicht, das war auch schon jetzt mehrfach und dachte ich, sage ich das einfach mal, dass es auch klar ist. Ja, und ach, wie schön, dass ich mich entschlossen habe, ein langes Video zu machen. Ich ist nämlich <lacht> Ja und dann Dip. Ich habe Dip dabei natürlich. Was habe ich dabei? Copenhagen Southern Blend und den finde ich ja auch sehr sehr toll, denn das ist so auch eine der Dip sorten nach dem äh, Straight, die bei mir im Kreis, Freundeskreis heiß diskutiert werden. Jeder hat er eine andere Meinung, wie er schmeckt und wie er riecht. Ich finde solche Sorten einfach irgendwie toll. <lacht> finde ich witzig. Ja, der Copenhagen Blend den Riechen wir mal rein. Das riecht wirklich, also sowas, ähm, was Vergleichbares, hatte ich zumindest noch nicht gerochen. Das ist wirklich, oder gehabt, einzigartig. Es riecht ein bisschen fruchtig, vielleicht irgendwie Richtung Zitrusnoten. Es riecht nach Tabak, eher dunklem Tabak. Es riecht säuerlich, aber auch herb. Ja. Und irgendwie frisch, vielleicht auch ein bisschen stallig. Gut, vielleicht habe ich auch Stallgeruch Naja, ne? Nase vom Arbeiten. Ne? So ungefähr. Ich merke schon, ich kann mir noch ein bisschen was nachlegen. Aber vorher, oh ja, da gucken wir nochmal in die Dose. Ihr seht, ich habe da auch schon ein bisschen was weggesnackt heute. Ähm, der Schnitt ist hier, finde ich, ähm, irgendwo zwischen ähm, dem Copenhagen Long Cut und dem fein Cut. es kann sein, dass ich mich irre, aber ich habe das Gefühl, der ist feiner. Ja, doch ist er eigentlich feiner als Longcut, aber noch gröber als ähm, das Nuff. So, ein bisschen was geht immer noch. Oh fuck, ist war viel. <lacht> ja, der Geschmack. Es kommt erstmal eine ordentliche Portion Süße. Und Salz. Das Salz, das trägt den Tabak eigentlich ganz gut mit, den Tabakgeschmack immer so ein bisschen mit nach vorne. Und wir haben hier wirklich dann noch zur Süße, so ein leicht fruchtiges, teiges Aroma. Ja. Ich glaube gelesen zu haben, dass das auch tatsächlich eigentlich so in die Richtung Sweet Tea gehen soll, der Geschmack wohl. Zumindest für mich ist es so eine Richtung, die ich ganz gut ja mit meinen Geschmacksnerven ausmachen kann. Es ist süß, ein bisschen fruchtig. Ein bisschen säuerlich, es hat eine leichte Säure, ähm, Herb, das ist ein Tabakgeschmack, der eigentlich auch ganz gut rauskommt. Und Ja, geht wirklich so ein bisschen in die Richtung Sweet Tea, ein herber Sweet Tea, ähm, so irgendwie. Ähm, Finde ich eigentlich ganz gut. Ich hatte den auch lange Zeit immer dabei, ein Jahr zwei hatte ich den immer noch mit dabei ähm, zu meinem geliebten Grizzly. So für zwischendurch, wenn man einen anderen Geschmack äh, möchte. Und ähm, ja, ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Denn die Mischung, so ich finde die relativ gelungen, wenn es auch süß ist. Und eigentlich auch einzigartig. Und ja, zum Tee, genau, Teegeschmack, weil das Wort Tee gefallen ist, es ist nicht so, dass ihr irgendwie. Ähm, so Earl Grey Tee ähm, mit Bergamottennote, oder dass sie irgendwas ähm, wäre, sondern ja irgendwie herber, tabaklastiger, süßer Tee. <lacht> Kann man auf jeden Fall mal machen. So Freunde, das soll es gewesen sein für das erste Video dieses Jahr. Gleich ein bisschen länger. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen und ja. Macht's gut, lasst's euch gut gehen und dippt fleißig weiter und snooze fleißig weiter und kaut Tabak. Und wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht mit einem kleinen Ausblick, was es denn 2020 bei uns auf dem Kanal noch so alles geben könnte. Schauen wir mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.